So, Leute. Ich gehe kaas. Ich geb hart kaas. Hey, wie viel Geld? Nee, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Leute, nee, Die nee, nee, nee, nee, Alter, Frames. Ei, Ich seh dir jetzt auf die Karte. Hallo, Alex. Tschüss, so Alex. US-Army-Truck. Ich seh's, du, Leute, ja, ja. Und der hat erstmal Abflug gemacht. Hi, Frames. Yo! Da fliegt einer. Ja, das war ich. ich Hallo, Alex. Hey, Frames. <lacht> ah, scheiße, Und da dann geht dann er gar nicht einer. die Strecke lang. Da geht er gar nicht die Strecke lang. Juli, macht Hi, Abgang. Friend. Hi, Alex. Ach Frame, äh, hier Erik wurde auch auf das Standardauto zurückgesetzt, oder? Ja. Nee, ich habe mir das umlackiert. Ja, aber das, du konntest dich ein anderes nehmen, oder? Doch. Das haben wir Ach, gut, Ach, Tomate! Oh! Tomate! Alter, als ob du jetzt die ganze Zeit rückwärts gefahren bist! LOL! Hallo oh. was? <lacht> Na Erik hast dich verschletzt! Nee. nee, ich bin von jemandem gerammt worden. Ach so, ich dachte du wolltest mir das Heck wegziehen. <lacht> auch! Auch! Auch! Hallo Tomana! <lacht> Lol, bist du erst da? Tomana, Tomana hat eine kleine Dodge am Heck. Bremsen beschädigt! Jawohl! Beat! <lacht> Bremsauswahl! Ui! <lacht> <We> <lacht> da <Nice, lacht> das, ah. das war's mit dem Schild. <lacht> <lacht> ja. Ein hey, Bombard, Bus. Willst du ich Witzig! Hi, Frames! Ich glaub, mein mein Pickup ist nicht mehr mir zu erkennen. Hi, Leon! Das ist kein Pickup, das ist ein letdown junge wo? <lacht> Ja, äh, Alex meint ich. Alter <lacht> Matta! Ja, das fährt sich halt ungewohnt mit Lenkrad. Frames knallt einfach frontal in den Bus oh, rein. Oh, oh. Das macht mir einfach oh. nichts. Aua, <lacht> Nico, was machst du da? <lacht> Napgang. Aua! Oh, Papa! Mist, ich weiß, Spot Auto. Dankeschön. Ah, gut. Danke ich habe noch 83 Lebenspunkte, aber habe schon ich hab nur noch drei Auto. Äh, du hast noch drei, drei Auto. Drei Auto. <lacht> ich habe nur noch drei. <lacht> hab ich, noch drei ich, glaub, ich hab nur noch drei Reifen? <lacht> ich glaube, ich habe nur noch drei Reifen. Ich habe nur noch drei Auto, Junge. Ich <lacht> habe vier Auto. <lacht> ich habe <vier. lacht> hab 70 HP, aber vier Reifen. Brem! Also... 94 Reifen, ja, alles gut. Was das geht. Ey. Alles das kann nicht. Alex. Du brauchst gar nicht erst versuchen, mich Ja, Nein, Stein! <lacht> du auch. Aua, mein Heck. Alex? Ja? Halt äh, 18 Sekunden hinter mir. Nee. Ja. Ich glaube, ich mag das Auto hier. <lacht> ja, da, ist, da liegt ein Bus. Geht, hat gar nicht zu der der soll gerade sagen soll kennt, weiß man gar nicht wie man crashen soll ja ich bin eh schon down ich gerade gesehen oh, wow. ja. sagtest du nicht gerade auf deinem auto macht das alles nichts aus <lacht> ja <lacht> äh, also halt na ja äh, frontal aber seitlich und von hinten ja, leon. Das ist so geil. leon lass mich in leon leon leon leon <lacht> Leon! <lacht> ich glaube so häufig wurde dein Name noch nicht geschrieben, Leon! Leon, du Sackgesicht! Aber, aber den Namen kann man doch echt gut schreiben. Ich <lacht> möchte mal positiv erwähnen, dass Juli noch am Leben ist. Auch der ja, Der hat sich ja auch noch nicht aufgeregt. Der ist erst, was läuft hier schief? Der fährt halt mit was weiß ich wie viel Abstand weg. Ja, ja der, der ist eine die Minute, die Minute vor hier. mir. Hallo Erik. Getriebe beschädigt! Ja, Alle Leon, das du sowas uns zurückkriegen, du Arschgesicht, ey! Wo fährst du hin, ja, Eric? Ich weiß es nicht. Ja. ist geflogen? Spontane Exkursion ins Kundenumfeld. Ja, spontane Exkursion ins Kundenumfeld. Leon, bleib mal, Leon, bleib mal kurz stehen, bitte. Leon, Leon, Leon, Leon. Nee, ich hab fast meine 130 Sachen auf und das ich bin froh, dass mein Auto nicht schreien kann. Oh, Bremsausfall. Oh, Bande, hallo. Ich glaube, Eriks Auto würde durch noch schreien: Bremsausfall. Nein, das Störung. würde gerade einfach nur noch ausfallen. Das würde einfach nur noch schreien: Störung, Störung. <lacht> Massenschaden, Massenschaden, Massenschaden. Total Totalschaden. Nico, was hast du denn vor? Au, au, Du au, au. vor 20 Sekunden bei dir vorbeigefahren sein. Sicherheit, Sifa, Zwangsbremsung. Sifa, Zwangsbremsung. Sifa, okay. Zwangsbremsung. Hm. Hey, ich, ein Bot hat ne? mich geärmt. <lacht> ich hab die Monierhilfe gekriegt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vor allem ist ein Bot, den ich gleich kriege. So. Boah, das AFD, <lacht> Oh nee. Alter, nee. Alternative führt diese logs Hallo Nico, wie gehst du jetzt? Du Arsch. <lacht> Leon, im, im Schwachsinn labern bist du echt Weltklasse. Ja. <lacht> Korrekt bemerkt. Das ist, ein, das, ist eine, das ist eine Königsdisziplin. Oh fuck. Ich wollte dich eigentlich Also anhalten. selbst wenn du nichts zu sagen, hast einfach blöd irgendwas rumzulabern, kannst du echt gut. Ja, das, ja. Ist, das ist aber eine gute Sache als YouTuber. Ja. Das, ist, das ist Unterhaltung! Ja. Guck dir ja. mal meine alten ja. Trendsimulator-Videos an, da hatte ich auch ja, nichts zu sagen und hab nur <lacht> ja. halt, genau. hab ein Halbwissen verbreitet. Ja. Man muss. man. Das ist. Das ist halt echt so eine Kunst, um einfach so Smalltalk halten zu können. <lacht> ja, ich muss 6 Minuten mit Wenn's nur Smalltalk wäre, wäre es ja gut. Äh, zwei ja, Runden halt ja. also genau. no. ich alle Erik wer wer wer Erik, wer wer wer wer So ich wer wer wer das wer wer wer wer Ich wer wer wer das klassische wer Guck wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer er da wer wer wer wer wer wer Hallo, wer ist Geworden, das war 10 Alter. 10 wert. Wobei der müsste eigentlich gleich sogar schon in der Zuginie sein. <lacht> ja, <lacht> weiß ich weiß nicht, wie die Komm Guck mal, wenn er durch die Kurve driftet, alles ist so schief gestellt. Was kursiert bei ihm alles. Oh Gott, oh wie Gott. Viel, wie viel müsste denn noch? Er ja, ja, muss okay. noch zwei Runden. Eine noch, okay. Ja, ich guck grad dem Alex zu. Ich merke halt einfach, dass da so eine Anfängerkarre ist. <lacht> die zieht halt einfach nicht. Ja. Ich meine, du bist trotzdem fünfter. also. So, ich bin im Ziel. Krake. Oh, okay. Wer hat denn Tomatis Bus wieder auf die Strecke geschoben? <lacht> <lacht> <Hä? lacht> <lacht> Verwied, ver wie verdellt der Rato Scheiß Bus, das weiß nicht, wie das aussieht. Ja, ja. Okay. Nee, nee, nee, nee. <lacht> ich da schon ein Auto durchgefahren. Nee, jetzt, nee, aber jetzt mal ohne Witz, der Bus stand zwei Runden lang äh, rechts da im Weg ja, ich habe hab, leites dann gegen gefahren oder so. Das, das ändert mich, also, das das ich ändert mich an, den, das, das, ändert mich an das ändert mich an den midi Bus, den ich gekauft habe und danach direkt verschrotten lassen musste. Da haben wir bei der Überführungsfahrt auch festgestellt, wenn uns da ein Auto in die Seite reinfährt, kommt's auf der anderen Seite wieder raus. <lacht> oh ja Das war dann ja auch ein sehr erfolgreicher Kauf. Ja, ja mit dem mit dem Kauf habe ich genau 3000 Euro verloren. Krass. <lacht> nee, ja, 4000. Ja, okay. 4000. Ich habe ihn für viereinhalb gekauft und für 500 habe ich ihn verschrotten lassen können. Leu. was ist Was ist das für ein Bild? Brems. Was? Welches? In Mike. Das ist das Profilbild scheinbar, oder? Ich hab ja hab ich so das Gefühl. <lacht> er will keinen. Was geht schon los? Ja. Ja. Ohne Leon anscheinend. Ja, ich ja. hab Leon erstmal mal weggerammt. <lacht> Warte, kann ich... Oh, ich kann Frem. mal ein Joystick, Joystick fahren. Ist ja geil. <lacht> <lacht> oh. Ich kann beim Joystick oh, fahren. danke, Främie. Nein, nein, nein, Premi. Oh, Alex. Juli, Ja. Ich kann mal Sidecaddle mit Joystick fahren, ist gerade... Sehr gut. Ich halte mal fresh choice hin. Sehr gut. Wow. Ja, verkaufbar. Wie gehst du damit mit Gas und also da vorne drücken? links-rechts Ja, okay, aber du kannst, du kannst ja nicht ganz nach nah vorne und seitlich. Das ist ja abgerundet. Oh, oh. Hä? Wie geht das denn? Das ist doch rund. Alex, die Strecke geht nach rechts. <lacht> ja, war so, ich war so, oh. Das ist eine sehr, sehr streckige Kurve wieder. Ja, ja, ja, ja. Aber hier steht. Ich, ich hole mich gerade Joystick. Wie machst du einen Druck zu nach vorne und dann gleichzeitig längst du? Oder wie läuft das? Ja, ja. Ungefähr. Au, flicken. Au, du <lacht> Scheiße. <lacht> du Mann, was war das jetzt, also, Ja, das ich, steh steh so ich, muss, ich muss hier ja. Femi noch einholen. Ich habe jetzt noch. gefunden. mit dem Warte, hey, wo ist zurücksetzen? Wenn ich tast mal was. Wo ist mein Ansicht? Ja. Yeah. Auf der Tastatur. Ja, Freems, du, ich kann grad nicht das benutzen, weil er mein Dings hier genommen hat. Mein Joystick jetzt. Ich und muss jetzt meinst, den Joystick fahren. Freems, du meinst auf der Tastatur. <lacht> ja. Genau. <lacht> Alex, was machst du ich da? Entschuldige den vom Nico. Den Fopar, was? Alex macht diesen riesen Fehler und zieht mir doch trotzdem noch okay. weg, ey. Gibt's doch nicht. Ich mach dauerhaft. Nein, Freems! Ja! Okay, jetzt habe ich ein riesen, riesen Problem. Erik! Oh! Ja! Also Erik ja. oh, ist echt gut gespawnt. Ja, <lacht> ich bin so richtig kacke. kacke. Ja, ich, ich bin da ja auch gerade gegen Nein! Oh, so oh, oh, oh, oh. Problem. Ja, mit welcher Taste? Problem! Ich? Ah, ich hab fast Problem! ich ich Aber wenigstens fallen die Reifen hier nicht mehr ab. Ja. ja. Außer also, bei Juli, der kriegt's noch hin. Erik, wo wolltest du denn hin? Ich weiß Nein. es nicht. Alter! Ich fahre nur und er lenkt die ganze Zeit extremst nach rechts, egal wie ich lenke. Ich lenk nach links oh, und er lenkt nach rechts. Okay. Jetzt ist Frame nicht oh. gekommen. Wer ist gekommen? Oh scheiße, jetzt ist er. Jetzt oh, ist Frame erst. erster. Ja, hat Frame auch mal verdient. Ja. ja. Oh Alex, Alex, gehen wir nicht auf den Zeiger? Ich bin ich so weit weg. Wir, wir nehmen halt nur drei, drei, Folgen auf. Du kannst nicht dreimal Erster sein. Sonst kann ich das nicht, sonst kann ich das nicht verteilen. Nee. Ja. Und wir brauchen ja auch eigentlich deine Aufreger. Ja. Tja. Oh nein! fette oh Scheiße! Alles ah, von mir. Da sind die Aufreger. Ey und ich drehe mich und drehe mich und drehe mich. Oh. Und dreh mich! Ich hab noch 4 AP, ich will mich einer wegrammen, damit ich von diesem scheiß Planeten erlöst werde. Ja, <lacht> Juli mach das doch gerne, oder? Ja, ich bitte. Alter, ja. du bitte auch? Hä, warum Okay, das ich hab's von allein gemacht, drin dankeschön. Ey! Ey, du Drecksbot. Meine... ich glaube hey, ich, ich, ich ein Fehler gemacht? ich habe mich kurz zurücksetzen müssen, ja ah, gut. also ich glaube die Runden heute können wir nicht als Werbefreundlich... Äh, nicht Werbefreundlich Scheiße, oh. ich habe ganzen Werbeschilder kaputt gemacht da Achtung Alex, Warum? ja das kommt immer Werbefreundlichkeit, ja ja. ja. Oh Gott, da ist eine Wand. jetzt kriegen wir nicht mal in-game Geld hier von den Werbungen die macht Juli einfach weg. Hä? Der ne schöne DMS Jetzt hat, mich, und jetzt, hat mich, jetzt hat mich irgendein Bot über die Linie geschoben, weil ich davor gebremst habe. Ach, wir haben es ja schon geschafft. Oh. Ja. Ja, <lacht> ich muss sagen. Ich wollte warten auf Alex. Jetzt hat mich irgendein Bot und der hat no. auf der 20. die Linie geschoben. Alright. Also wenn man einmal, wenn man einmal in Schwung kommt, hier, mir denkt gerade, es ist echt Schwer gegenzusteuern. So. Ah ja. Genau. 42 Sekunden. Das ist mir in Ordnung. Hat's Leon diesmal überlebt? Ne, ich bin ja schon lange da. Alter. Das war doch eine <lacht> schöne Projekte zum Abschluss. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn es heißt Breakfast! Breakfast! Breakfast! Wenn es euch Breakfast. gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt Kommentare, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Dreckfest. Dreckfest! Dreckfest! <lacht>